Hey, Minecraft-Freunde, wir spielen Super Metroid. Ja, darauf, darauf habt ihr gewartet, oder? Ja, mit Sicherheit. Und wir haben nachgeschaut, äh. wie das jetzt hier funktioniert. Ähm, wir können das theoretisch auch so schaffen, dass sie durch den Sand fallen. Okay. Hier nach unten. <lacht> ähm, theoretisch kann man das so schaffen, wie wir jetzt ausgerüstet sind. Aber es ist einfacher, wenn man den äh, Springball hat. Und ich sag mal so. Der der ist echt nur ein paar Räume von ihr entfernt. Du musst dich runterfallen lassen. Anders geht's nicht. Ja, ich tue es aber irgendwie. Passiert nichts. Okay, dann müssen wir hier wohl raus. Ich frage es nur, wie stellen wir das an? Es gibt nur den Ausweg. Ich frage mich auch... Alter, das ist ja wirklich seltsam. Du machst halt das Nein! Oh! Das ist ja wirklich seltsam, das Ganze hier zu steuern, aber.. Hä? Manchmal funktioniert es manchmal nicht. Nein, ist es nicht. Warte. Muss ja auch hier rüber. LOL, da ist ein Stein gewesen. <lacht> Hä? Ich bin mir selbst sicher, dass du dich runterfallen lassen kannst durch den Sand. Ich glaube, das sieht man nicht. In der Tat. Das kann doch nicht sein. Ah, ah da! Okay. Hä? Ist so. Und jetzt, äh. Springboy ist, ist nicht weit weg, einfach nur nach rechts. Okay. mal, wir haben ja vorher über Müller geredet, ne? Und ähm, bevor bevor wir den Part gestartet haben, bevor wir den Part gestartet haben, es ging halt darum, dass, dass sie irgendwie das Rocky nicht wusste, dass sie Spiele verkaufen und bei mir sind sie halt, halt Das ist halt so der einzige Spieleladen quasi. Also, wo, ich, wo ich wusste, kann. ich wusste, dass sie das verkaufen, weil ich davon oft gehört habe. Aber erstens, so. es gibt bei mir keine Müller und zweitens, als ich Müller gesehen habe, mal im Urlaub, dann haben die sowas nicht verkauft. Und das ist halt mega weird. Ich habe so heute. Mh, nach Pokémon geschaut so. Aber einfach so, warum nicht? Das war ein Fehler. Du musst da oben rein. Da oben. Ja. Kannst das zerstören, okay. glaube ich. Ja. Okay, jetzt jetzt so. hast du ja den Dings, den ähm, Space Jump. Akt. <lacht> Wenn sie sich bereit erklärt, hochzuspringen. Okay. Nein! Oh! Nein, das war so knapp. Ja. Oh! So, jetzt musst du nur noch den Gang hier hochkommen damit. Yeah. Alter. Ich frag mich auch. Es... <lacht> mach, halt mach halt die Wandsprünge, jetzt ist einfacher, glaube ich. Es ist halt wirklich, ich komme gar nicht auf <lacht> Okay. Lol, das habe ich auch so noch nie gesehen. Äh... Ich auch noch nie, ich habe das noch nie gesehen. Also der Springball ist, wie es scheint, ein komplett optionales Item. Das wusste ich auch noch nicht. Ich war mir nicht mal sicher, ob es das Item im Spiel genau gibt. Ich war mir nicht ganz sicher. Ah, ich so, und jetzt, jetzt gleich gucken, dass du rechts runter kommst, damit du nicht irgendwie durchfällst. So. Okay. <lacht> okay. Äh, wo war ich genau? Und äh, die sind halt oft so, dass sie äh, Spiele gar nicht so oft am Release haben. Das war früher anders, aber es ist nicht relevant. Aber was sie haben, ist ein NES Mini. Uh. Und das wird Fragen auf. Ja, Und ich habe gesehen, dass man... Also äh, es, es gibt auch Wii-Spiele dort, immer noch. Aber keine DS-Spiele. Und wenn du aber auf der Seite guckst... Fuck ist das? Dann äh, ist Pokémon Weiß das einzige Spiel, was du dort bestellen kannst. Okay, Alter, äh. Pokémon Weiß habe ich damals zum Release gekauft. Ich ist, glaube so das einzige Spiel, was ich jemals oh. zum Release gekauft habe. Wie zerstört man das hier? Ich habe keinen blassen Trost. <lacht> Warte mal. Ich habe alles probiert. Also Okay. Ich glaube, irgendwo gibt es eine Öffnung. fuck? Ein anderer Gang? Moment. Irgendwie unter mir vielleicht? Ähm. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ich verstehe absolut gar nichts gerade. Äh. Ist das vielleicht ein Rückweg? Nein, das, das ist definitiv hier. Sorry für die Leute, ich, ich, ich schaue mir gerade mal an, wie das geht. Was mache ich denn jetzt? Okay, äh... Wir werden schon rausfinden, wir werden schon rausfinden. Mhm. Den Grappling-Bügel. Ich mein, wenn ich scanne, dann sehe ich hier auch absolut gar nichts. Es ist offensichtlich Sand. Oh uh, Sand. Oh nein, ähm, du musst noch mal aus dem Raum rausgehen. Du kannst es nicht lösen jetzt. Du kannst es nicht lösen. Ich habe gerade die Lösung geschaut. Du kannst hin... du musst hier noch mal raus kurz. Daniel, versuch es nicht. Es klappt nicht. Hörst du mich oh okay, überhaupt? Ich dich nicht, weil das kommt. Geh raus! Raus! Okay! Und wieder rein. Geht's dir doch runter? Rein! Rein! Wieder rein! Hä? <lacht> Töte den Gegner nicht, den brauchst du. Du musst halt Powerbomben verwenden. Aber nicht den Gegner killen. Das ist echt eine Legende. Mhm. Ich kann so laut sagen. Weißt du, das Lustige ist ja, dass wir die Autos separat aufnehmen. Ja und niemand hört. Und das, äh, äh, ich das ist mega weird. Ich gehe mal aus dem Call. Tja Leute, jetzt bin ich Kannst allein doch nicht. Ja, Random endlich. ist das eigentlich, bitte. Das wollte ich erklären. Ich meine, Das ist ziemlich unterhaltsam, muss ich sagen. Se wann braucht man denn immer einen Gegner? Selten. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht wann. Naja, äh... Weißt du, woran die mich erinnern? Es gab doch in äh, Mario Bros. Wii solche Gegner in der, in der fünften ja, Welt oder so. Ja, hier ist auch in neueren Spielen, glaube ich. Alter. <lacht> die waren super. Und ich bin oft an denen gestorben, aus Gründen. Okay. Willst du darüber reden? Nein. Gut. Yamoto ja, hat mir verboten, darüber zu reden und. Ich will ihn nicht wütend machen. Ja, gut, das kann ich verstehen. Er hat gesagt: Mann, die ganzen Let's Player, die regen mich auf, weil die Pokémon irgendwie früher spielen und das will ich nicht. Hm. Also, leidest du jetzt darunter. Äh, cool, der Springboard. Ja, jetzt haben wir ihn. <lacht> so wie das hier, jetzt können wir wieder aufs Spiel eingehen, also, äh. Ich kann jetzt mit dem Ball springen. Das bedeutet, wir kriegen auch den Reservetank. Und das bedeutet auch, dass hier sicher irgendwas ist. Ich hab mich Uff. geirrt. Tani, wieso irrst du dich? Bist du mir leid. Hey, oh. da. Probiere mal zu springen mit dem Ball. Oh! <lacht> Richtig hoch. Warte mal. So, so hoch war das aber nicht in den anderen Games. <lacht> das ging auch im Prime. Warte. Aber auch nur in der Wii-Version, by the way. Okay. Echt? Das ging nur in der Wii-Version? Mhm, wenn du die, äh, die, so. die Wii-Mode schüttelst. Zumindest habe ich in der game version nichts dazu gefunden. Ich denke mal, du hast dafür irgendeinen Knopf. Aber ja. Den kann ich jetzt töten. Oh nein, Das bin Gott. ich mir von Nutzen. So, ähm... <lacht> Wir haben jetzt auf jeden Fall das eine. Das Selte, eine seltene Art, aber... Wir ja, haben jetzt definitiv Danke, einige Möglichkeiten, um Items zu holen. Kann ich mich hier runterlassen? Nein, da geht's nicht runter. Okay, dann, dann probiere ich es jetzt gar nicht. Okay, wir haben. Wir müssen eigentlich jetzt nach links. Ganz weit nach links. Und ich glaube, das sogar zweimal. Also, ähm. nach hier. Mhm. Hätten wir den Springball so. früher gehabt, hätten wir uns sehr, sehr viel erspart. Irgendwie wird das schon möglich sein. Alter! Das hast du es gesehen? Das Alter geht. Daniel, sei doch nicht so OP mit dem Space Jump. Alter, ich, <lacht> ich kann das aber wahrscheinlich auch nur in einer Richtung. Ja gut. Das habe ich aber glaube ich auch mal Ja, <lacht> Das war so vieles einfacher. Ja. <lacht> oh Mann. Äh, oh Mann. Ich glaube du musst jetzt hier runter, weil du äh, links nicht weiterkommst wegen dieser Säule. Das stimmt. Deswegen hätte ich mich fast davon treffen lassen. Das solltest du aber nicht. Das ist mir bewusst. Okay, scheiße! Hört halt auf damit. Also sie hätten schon dafür sorgen können, dass die Abkürzungen offen bleiben. Da hätte ich echt nichts gegen gehabt. Damit das auch wirklich Abkürzungen sind. Ja. Naja. Aber ich will mich nicht beschweren. So, ich speichere zur Sicherheit noch, weil ich ganz genau weiß, dass ich irgendwie sterben werde. Ich, ich spüre es einfach. Yay! Oh, wenn wir den Reservetank holen, dann wäre ich doch aufgeheilt oder ist das, oder ist das nur bei den Energy-Tanks so? Ähm, ich glaube es war auch beim Reservetank so. Das klingt doch schon mal gut. Den Reservetank okay. finden wir als erstes. Jetzt nach oben? Ja. Also nur so zur Info, ich habe eine Karte von dem Gebiet jetzt. Alter, was ist los? Spring. Ich habe jetzt eine Karte von dem Gebiet, wo wir wissen, wo was ist. Es ist nicht so viel und das meiste hatten wir eh schon gesehen. bis auf, glaube ich, ein Item. Ähm, du musst noch weiter nach oben. Du bist jetzt auf der anderen Seite. Yep. <lacht> ich bin jetzt wieder auf derselben Ebene gewesen. Ja. Nee, nicht gut. So. Äh. Du kannst hier rechts lang gehen. Ich habe echt Wir einen Geruch, wollen in dass den ich Raum Rechnen... hier. Okay. In den blauen. Also ja, äh, wie komm ich da hin. Ja, das, da war, habe ich ja schon mal richtig vermutet, aber ich habe es nicht gefunden im letzten Part. Aber. Es gibt hier nochmal eine geheime Wand, also wo man, wenn man den X-ray nimmt, kann man sieht man, dass man einfach durchlaufen kann. Und das habe ich nicht gesehen. Oh, warte, wo genau ist der blaue Raum? Nein, es sollte wahrscheinlich weitergehen. Also in diesem, ja, in diesem Raum ist es, aber nicht an der Stelle. Okay, dann vermute ich mal weiter rechts. Du bist ein Genie. Wenn wir ganz links im Raum sind. Ja, die Stelle. Ich hab den Gang gefunden. Alter, richtig harte Se Secrets. Was? Seht ihr? Jetzt haben wir endlich mal den Mann, ist das das mir gerätselt. Das ist vor allem der letzte Reservetank. Äh. Äh. Oh. Hi, du bist scheinbar ein Boss. Erinnert mich an so ein Bowser Panzer. Was soll ich hier tun? Keine ja, Ahnung. Versuche einfach nach oben zu kommen. Mit dem... Kannst du den benutzen? Ich hab den noch nie gesehen halt Kannst du den? Oh mein Gott Sekunde <lacht> Cut Oh mein Gott Das ist Miyamoto Das erkennt man an dem Klingelton Der ruft immer mit Mario Bros Musik an Verdammt, das war mein Gameboy weg. <lacht> oh, oh lol. Ich bleib mal auf die Stühle. So, versuche einfach mal da zu springen, wenn der oben ist. Jo. Hä? Fuck. Ich glaube, das geht... Geht das nur im Wasser? Nein, das sollte eigentlich auch an Land aber ich, ich, ich drück genau dieselben, äh, ich mach genau dieselben Inputs. Seltsam. Uh. Aha. Ach nee, ist, nur oh Gott. ist ein normaler Energy Tank. Oh, oh, oh mein oh Gott! <lacht> <lacht> Alter! Stylisch! Ich wusste, das wird noch so. Das ist gut. Gut, okay. Ja, wir können äh, hier wieder raus. Denselben Weg zurücklaufen. Ja. Schautypfe, äh... Mann, das ist eine seltsame Schildkröte. Ich möchte mit der nichts zu tun haben. Uh. Genauso wie mit dem Game Boy weg. Alter, ich habe mich noch nie so erschreckt. Okay. Das kann man verstehen. Ja, das Ding ist halt, das war, das war halt, äh, ich muss ja gleich gehen. Und, äh, ich, das war halt für den Fall, dass ich einschlafe. <lacht> uh. Ich habe vorher versucht zu schlafen. Ich hatte nur zwei Stunden Schlaf oder so. Und ich bin trotzdem irgendwie noch so... Ich hatte zwei Stunden Schlaf, ich hatte über 10 Stunden Schlaf. wir äh, müssen Wir müssen den, hätte ich gern gehabt. Wir müssen in den Raum noch? darüber. Wir müssen jetzt glaube ich zweimal diesen Weg gleich laufen, um alle Items zu kriegen. Aber oh, es, es lohnt sich auch, weil es viele Items sind. Sind glaube ich in, okay, dann. Sind glaube ich insgesamt fünf Items, die wir noch kriegen können. Das ist ja gut. Ich. lohnt sich, denke ich mal. Boah. Ja. Okay. Also ähm, wir wollen einmal nach oben gehen. Der andere Weg ist oh. einfacher. Egal. Du willst du, du willst doch nur angeben, Daniel? <lacht> das will ich nicht. Ich will abkürzen. So, äh, wir sind fast da. Na, na, rechts, rechts. Okay. Darunter? Rechts. Oh. <lacht> Alter, ich... Wie, wie man das findet, ist halt auch so, keine Ahnung. Voll random so. Wer stellt sich da bitte hin und ich meine, Ich meine, vieles Geheimes haben wir ja tatsächlich entdeckt, und so also geheime Wege, aber das war halt so wirklich unoffensichtlich. Un uh, so, wir müssen wieder nach unten, da oben gibt's nichts mehr. No, okay, tschüss. Sich müssen wir jetzt nur noch, oh. zwei, nur noch zweimal zum Treibsand gehen und da runter gehen. Damit wir jeweils die Items holen können. Also einmal okay. links, einmal rechts. So, das war in dem Raum, ne? wenn ich mich nicht irre. Ja. Und ich irre mich? Nein, du darfst das nicht. Ähm, wir können uns hier irgendwie runterbomben. Ja, Ach So. Baubomben. Boah. So. Äh, spannend, erinnerst ja. du dich noch, vom letzten Mal? Ja, das war ziemlich äh, Powerbombe, <lacht> ich weiß nicht mehr, wo es war, oder? Ich glaube ganz rechts. Ja. Mhm. ja. Hier vielleicht? Ja. Ah. Nein. <lacht> so. Gut. Ähm, wir können einmal rechts und einmal links runter runterrutschen. Ja, hol mir, hol mir erstmal den äh, Energy Tank. Äh, ja. Ich meine, wir kennen den Raum, ja. Ja. Ich hatte so viele Powerbomben und ich kann die alle nicht holen. Äh, ja, die Powerbomben. Ähm, Ich glaube, du musst dann rechts. Warte, oh. Ja. Bestimmt, ja. Ach, geh doch hoch. Alter. Das ist echt. Oh Mann. Oh nein. Es sind noch wenige Schritte. Mach das jetzt. Ja, schaff doch das Samus. Da okay. Äh, wie war jetzt der Weg genau? Da, also hint, da hinten links. Da musst du... Alter. Alter. die Steine. Du musst halt einfach mit dem Springball da hoch springen. Okay. Was ist damit? Ja, das kannst du nach vorne schießen und dann hoch springen. So, Springball. Okay, das hat nicht gut funktioniert. Warte mal. Ja. Vielleicht, ja. vielleicht klappt es besser mit dem Springball. Ich probier's mal hier oben. Also hier oben? Nee. Hier oben geht's nicht. Das haben wir ja schon leider oft versucht. Stimmt. Bis wir dann irgendwann aufgeben haben, verzweifelt. Ja, Alter, ich, ich gebe hier auch gleich auf. So, okay. So, auf ein neues. Ich kann irgendwie nicht so schnell reagieren. Ah, oh, schade. Wir werden es schaffen. Ich, scha ich schau mal, ob du das. Nein, ich meine, ich Ich schau mal, ob du das gleich nochmal machen musst. Ich glaube, nein. Ich glaube, das ist definitiv schwerer, diese Seite. Ja! Ha! Hä, das sind zwei? Ja. Oh. Das sind zwei. Ich das hier zuerst. Wollte nur die mehr Leben haben. Yay. Yeah. Nice. Und? Es heilt nicht auf. Ja, natürlich. Oh, okay. Du siehst doch, wie voll dein Leben ist. Also Reserve-Tanks, meine ich, ja. Ach so. Hier, das sind sind noch zwei. Ja, nee, das ist das, was du da an Damage hast, glaube ich. Ich weiß es nicht. So, und jetzt noch einmal hier <lacht> durch den Sand fallen links. Oder, ich, ich glaube nicht, dass man nach oben kommt. Ich glaube, der Sand drückt einen so runter, dass man da nicht rund, äh, hochkommt. Eigentlich voll kacke. Wer kommt auf sowas? Weiß ich nicht. Aber Rocky... Hm... Bist du eventuell die anderen Items übernehmen im nächsten Part oder so? Ich meine wir haben 20 Minuten! Echt? Ja. Krass. Oh komm Dani, wir hätten genau im selben Raum aufhören können, wie, wie der Part angefangen hat. Leute, das wäre funny gewesen. Egal. Es ist ja nicht funny. Dann wisst ihr was, ich laufe da einfach schnell hin ist derselbe Weg wie vorher. Ja. Unten. Das vergesse ich immer wieder. Ich Ver denke ah. mal, das Leben wäre einfach, aber... Nein. Nein. das nicht ein super Metroid. <lacht> Nein. Das war eigentlich voll daneben, aber... Er ne? hat gezählt. Ja, so ist das. Ich weiß gar nicht, was wir als nächstes für Items kriegen. Ich glaube, es gibt eigentlich nur noch Tanks ja und Powerbomben. Und halt Energy-Tanks, aber das hat mir so viele. Hast ähm, also gesehen, ich hätte beinahe wieder denselben Fehler gemacht. Ja. So. Das hätte mich sehr traurig gemacht, weißt du was Nö, das muss doch nicht sein. <lacht> Nein, definitiv nicht kannst auch da links so Ja, aber ist, es ist mir der Weg rechts ist mir sympathischer, <lacht> ich weiß nicht, Er ist wie es einfacher. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> aber jeder hätte ihn genommen, den Weg. Oh, das ist so schön einfach. Ich meine, man, darf irgendwie nicht so, äh, man darf irgendwie nicht so abwechselnd drücken. Das habe ich in schon immer gemacht. Man muss ja, irgendwie in eine Richtung und dann... Ja, das ist ganz komisch. Verstehe ich nicht nach unten. Oh. Alter Aber woher sollen wir auch wissen, dass das Springboard genau um die Ecke liegt? dass wir uns genau für den falschen Weg entschieden haben als erstes Das ist halt auch äh, eine Sache hm. Ganz komisch Nicht cool Nintendo, nicht cool Schämt euch Nintendo Oh ja das war eine Anspielung. Oh, Worauf. Ich, ich hab keine Ahnung. Ich habe nichts damit zu tun mit dieser Anspielung. <lacht> du musst echt diesen Gegner äh, Du musst rechts runter. Rechts. Das stimmt. Die Gegner sind echt seltsam. Okay. Oh Mann. Ich meine. Was bringen mir die Gegner, wenn ich die Powerbomb nicht kriege? So. Keine Ahnung. Okay, das ist eins dieser Räume, pass auf. Das wird jetzt, äh... Ich mein, mit dem spin -Boy ist das möglich. Das ist echt angeben, damit oder? <lacht> Dafür, dass ich im letzten Raum voll gescheitert bin erstmal. <lacht> so, ja. und rechts müsste noch ein Item sein. Irgendwo. Uh. Alter, was Powerbomb ist da? Powerbomb. Oh. Das sah so shiny aus. Ähm. Cool. Kannst du vielleicht da weiter links, hier lang? Stimmt, warte. Ja, das sieht <lacht> deutlich besser aus. <lacht> du Felsen, Alter. Okay. <lacht> warte, nicht zu lang dann. <lacht> ich hab keine Ahnung, welchen Weg, ehrlich gesagt. Warte mal. Ich muss mir das genauer anschauen. Ich denke mal, du musst einfach den Weg gehen, nur dass du aufpasst, dass du schneller gut links kommst. Oder, oder so. Hier. Ja. Ja. <lacht> Alter. Alter. Aber gut. Das war's, oder? Ja. Hey, cool. Ich hab also, jetzt, ähm, Wie viele Items fehlen uns eigentlich jetzt noch hier? In diesem war, Gebiet gar keins mehr. Lol. Wir haben alles. Ja, da können wir jetzt äh, mal mit der Story weitermachen quasi. Ja, ich meine wir haben jetzt zwei neue Energy Tanks sozusagen. Ich glaube, das war es wert. Absolut. Vor allem, weil manche Leute hier ähm, Probleme haben. Zumindest am Anfang. Es ist halt auch ein großes Gebiet. Ja. Aber wir haben, glaube ich, jeden Raum, Alter, wir haben jeden Raum gesehen im Gebiet, wenn ich das so sehe. Ja. Um, danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Nächstes Mal geht es irgendwo weiter. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie das Spiel hier weitergeht. Wir werden sehen. Und bis dann. Ist okay, der Arne, Du musst nicht Tschüss sagen. Tschüss. Hm.